Willst du jemals heiraten? Ich bin mir unsicher, ob ich jemals heiraten will, aber es wäre natürlich schön, aber ich weiß nicht, es ist auch so, es ist total hetero. Ja, darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Also, es ist natürlich hetero, aber äh, die, viele Schwule wollen es ja. Die haben, ja. Das Recht hat man sich erkämpft. Ja, aber es ist ja immer noch nicht wirklich so, aber es ist ja irgendwie. Ähm, also, äh, aber ich persönlich würde es auch machen, wenn der richtige. Ja, wenn es wirklich ist. einfach gleichberechtigt ist und. Vielleicht auch in einer Zeit, wo es nicht mehr dann so angesehen wird, oh mein Gott, zwei Männer sind verheiratet, also wie geht das und so, dann könnte man es machen, aber so ja. nicht. Ja, also im Prinzip, ja. Ja, Ach, im ja, Prinzip ja. Gesagt,